Wir trennen uns nicht nur durch die Grenzen unseres biologischen Organismus von der Außenwelt. Wir differenzieren darüber hinaus auch noch etwas, was wir unsere Identität nennen, welche wir durch die Interaktion mit einer Außenwelt formen, bzw. besser gesagt, in uns geformt wird. Und diese Identität ist radikal gesagt das Wichtigste, was du hast. Denn das meiste, was wir tun und entscheiden, dient genau einem Zweck: diesem Selbstbild von uns gerecht zu werden und dieses immer wieder bestätigt zu bekommen. Doch liegt der größte Teil unserer Identität verborgen und das, was wir wahrnehmen, ist nur ein kleiner Teil davon, bzw. Ideen, wie wir glauben zu sein. Im Alltagsbewusstsein ist es nämlich nicht wichtig, dass wir darauf Zugriff haben, wodurch wir gar nicht wirklich wissen können, was da alles in uns drinne ist. Ich kann euch aber versichern, dass da noch einige Überraschungen des Typus "Oh!" auf uns warten, wenn wir uns trauen, einen Blick hineinzuwerfen, Glaubenssätze und Vorstellungen, wo der bewusste Verstand sich nicht gerade darüber freuen würde. Heute wollen wir über einige Mechanismen von Identität sprechen und wie diese uns das Leben schwer machen können. Das erste, was wir verstehen müssen, ist, dass die Identität, die wir haben, bedingt durch eine evolutionsbiologische Bewusstseinsentwicklung geprägt ist und die gerade erwähnt im Alltagsbewusstsein erfahren wird. Dies bedeutet, dass wir primär aufs Überleben gepolt sind und unsere Identität auch genau dazu geformt wurde. Anders gesagt, du willst um jeden Preis überleben, egal was dazu nötig ist. Liebst alles, was dir zugutekommt und verachtest und ignorierst alles andere. Und um dafür zu sorgen, gibt es eine Menge intrinsischer Schutzfunktionen wie Ignoranz oder Projektion. Das kommt hier rein und da wieder raus. Es nervt dich, was ich sage und mache, so sehr, dass du mich dafür verachtest und irgendetwas findest, um dich über mich lustig zu machen. Und genau dann weißt du, dass ich falsch liege. Zumindest erscheint es dann so. Das Wichtige ist aber, dass du richtig liegst. Denn alles, was gegen die Identität spricht, ist potenzielle Gefahr. Und Veränderung bedeutet tief drin Tod. Und Tod ist das Gegenteil von Überleben. Habt ihr schon mal einen Menschen beobachtet, der etwas sehr persönlich nimmt, wie er reagiert? Er erfährt nicht die direkte Angst, sondern stattdessen reagiert er mit Trotz, Wut oder Hass nach außen oder mit Selbsthass nach innen. Beides Kompensationsmechanismen, eines neurotischer als das andere. Das gleiche gilt aber auch andersherum. Alles was ich sage und du gut findest, wird dein Ego nehmen und es benutzen nur um sich noch weiter aufzubauen, obwohl es jedoch um die Dekonstruktion dessen geht. Paradoxerweise. Dann bist du ein bewusst lebender Mensch, ein spiritueller oder sonst was und findest das natürlich toll siehst aus wie eine neu moderne Version der Menschen aus den 70ern, machst dann Fotos von dir auf Instagram über dein tolles, spirituelles und bewusstes Leben und rechtfertigst es dir damit, dass du andere Menschen inspirieren willst. Aber komm schon, wir wissen beide, warum du das wirklich machst. Denn nun hast du scheinbar eine Version deiner Identität gefunden, wo du genau das kriegst, was du willst. Einen Platz in der Welt, das Gefühl, irgendwo hinzugehören und zu wissen, was du zu tun und machen hast. Ich meine, schauen wir uns doch einfach mal die Leute der Öffentlichkeit an. All die Lebenscoaches und Motivationstrainer im weitesten Sinne. Sie wissen, wie sie in dir ein positives Gefühl auslösen können. Fühlst du dich verstanden, kann man dir fast alles erzählen und leider auch alles andrehen. Egal wie banal es sein mag. Dir ist es wichtig, dich gut zu fühlen. Deswegen wirst du es feiern. Und wahrscheinlich auch noch dafür bezahlen. So viele Leute machen Geld mit Ego füttern, statt dich wirklich weiterzubringen. Nur damit sich das Ego nachher besser fühlt. Damit du dich nachher besser fühlst. Genau das ist, was sich verkauft. Das Ego will kein Geld bezahlen, um sich selbst zu zerstören. Und doch, wenn man sich grundlegend verändern möchte, muss man nicht nur seine Identität verändern. Man muss sie von innen nach außen ausstülpen und dann loslassen. Auch wenn es nur kurz ist. Deswegen macht das auch kaum einer wirklich und hört auch kaum einer wirklich zu, weil du dich nicht verändern willst. Veränderung ist potenzieller Tod. Und doch willst du die Ergebnisse der Veränderung. Und das ist der Grund, warum du tief drin immer unglücklich und ignorant sein wirst. Weil du grundsätzlich und unbewusst in der Leugnung deiner eigentlichen Natur bist. Weil du keine Ahnung hast, was dich wirklich ausmacht und woher das Ganze kommt weil es nur um die Aufrechterhaltung deiner Identität geht. Dadurch selektierst du Realität so sehr wie es nur geht. Was wichtig dafür ist und was nicht wichtig dafür ist, um dieses Spiel aufrechtzuerhalten, mit allen möglichen Rechtfertigungen, wissenschaftlichen Belegen, jeder Logik oder religiösen Schriften. Was anderes wird nicht in deinem Verstand auftauchen, weil der Verstand Teil des Alltagsbewusstseins ist und genau dafür verwendet wird. Der Egoverstand hat Angst vor Gleichheit, deswegen findet er Halt in einer Ideologie. Warum hasst jemand Rechtes? Ausländer und Migranten? Weil sie anders sind. Die Wahrheit ist, dass Menschen Angst vor der tiefen Gleichheit haben und sich diese nicht eingestehen wollen, weil man sich sonst die Verneinung, die man sein ganzes Leben lang schon vollzieht, eingestehen müsste. Es ist eine Schutzfunktion, ein Kompensationsmechanismus, unsere Identität nicht aufgeben zu müssen. Unsere, weil wir in der Hinsicht wahrscheinlich kein Stück anders sind als der Rassist. Deswegen sind Leute, die fest in ihrer metaphysischen Identität stehen, auch nicht so. Sie werden dir nicht sagen, hey, ich bin spiritueller oder sonst was. Oder sich mit irgendeiner Form vom Ismus identifizieren. Das müssen sie nicht. Sie brauchen es nicht. Denn das, was sie haben durch ihre Erfahrungen, ist ein riesengroßes Lächeln. Und was ist besser als ein riesengroßes Lächeln? Aber letzten Endes wirst du das Spiel verlieren, egal wie viel Mühe du dir gibst. Du kannst die ganze Zeit so tun, als wärst du nur dieses kleine, traurige Ich. Aber am Ende wirst du es schon selber merken.